Nachdem ich jetzt in der letzten Zeit diese Liste mit mehreren Leuten durchgegangen bin, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach eine Arbeitserleichterung und mache das Ganze zu einem Video. Also in diesem Video werde ich hauptsächlich vorführen und erklären, wie man Hypermobilität feststellt, also am eigenen Körper, wie man sich selber checken kann. Also welche Gelenke hypermobil sind, wie man das feststellt. Und ich werde auch ein bisschen über die Hautanzeichen erklären, die bei Ehlersandler-Syndrom relevant sind. Jetzt ist es aber so, dass ich nicht hergehen werde und euch irgendwelche Diagnosenkriterien aufzählen. Also Baten und Brighton, das könnt ihr alles selber nachschauen. Oder das steht auch alles in dem EDS-Infosammlung-Ding drinne, was ich unten verlinken werde, also in der Beschreibung. Da müsst ihr nachgucken. <lacht> und was wollte ich sagen? Also genau, das. Ist jetzt einfach nur so eine Anleitung, wie man halt einzelne Gelenke und die Hautanzeichen überprüft. Und mehr nicht. Also, wenn ihr wissen wollt, ob ihr elastanos syndrom habt oder Hypermobilitätssyndrom, dann braucht ihr noch deutlich mehr Infos, als ich in diesem Video geben werde. An dieser Stelle erwartet ihr jetzt vielleicht, dass ich euch erkläre, dass ich kein Arzt bin und eine Diagnose nur ein Mediziner stellen kann aber tatsächlich haben die meisten MedizinerInnen überhaupt keine Ahnung von elastan syndrom und Hypermobilität also ähm, ja verzichte ich auf diesen Disclaimer und sage ihr müsst selber wissen was ihr tut und mehr Infos wie gesagt in der Infosammlung und auf Google und überall sonst. Kleine Vorwarnung vorneweg, für Leute, die sich davor ekeln, wenn sich ein Körper ein bisschen komisch verbiegt und so, für euch ist das Video leider nichts, weil das ist quasi alles, woraus dieses Video besteht. Also, ihr seid vorgewarnt. Dann fangen wir jetzt an. Ich habe mich hier schon strategisch sinnvoll auf dem Bett positioniert, damit ich Platz habe. Wo fangen wir dann am den besten an? Da, wo man es am besten erreicht kann. Okay, das sind hier. Machen wir mal die Finger. So. Es gibt so ein Anzeichen, was man bei vielen Leuten mit elastanlos oben sieht. Das ist dieses fliegende Vogelzeichen. Also, dass man aktiv also mit eigener Muskelkraft, ohne zusätzlich zu helfen, die Finger so relativ weit nach hinten strecken kann. Dann... üblicherweise geht die passive Bewegung von Fingern bis maximal 90 Grad. Hier solltet ihr ein Geodreieck nehmen oder ein DIN a papier oder irgendwas, was einen rechten Winkel hat um zu gucken, ob er über die 90 Grad drüber kommt. Weil, wenn es jetzt nur 95 Grad sind, dann ist es trotzdem schon hypermobil. Aber man sieht es vielleicht nicht unbedingt selber. Also, ich weiß, dass der hier geht über 90 Grad. Aber genau, man sieht es halt nicht besonders gut, wenn man keinen Winkel anlegt. Dann die anderen Fingern, bei denen ist es entsprechend genauso. Alles, was über 90 Grad ist, ist interessant die kleinen Fingergelenke, also die äußeren, also das hier ist das mittlere und dann ist das hier das äußere, die gehen üblicherweise gar nicht rückwärts. Also sobald ihr die irgendwie auch nur ein bisschen, ich kann die nicht weit, aber so ein bisschen hier, kann ich die nach hinten drücken und das ist hypermobil. Also auch schon kleine Überschreitungen von diesen Grenzen zählen als Hypermobilität. Ihr müsst nicht alle euch die Finger rückwärts gegen die Hand drücken können, wie das manche können. Das ist eben alles variabel und es ist halt ein Spektrum. Also es ist nicht entweder oder, sondern ja, man kann auch übermobil sein ohne. Dass es gleich so extrem aussieht. Jetzt machen wir weiter mit den Händen. Die Fingergelenke haben jetzt abgehakt. Dann gibt es noch das Daumengelenk. Das manche Leute können das den Daumen hier quasi so ja fast horizontal die Hand langlegen das kann ich überhaupt nicht also manche Leute guckt ja dann auch schon auf der anderen Seite wieder raus der Daumen aber wie gesagt das kann ich nicht machen wenn das Daumengelenk sehr übermobil ist dann würde man das aber hinkriegen ja die Handgelenke Gehen üblicherweise nur 90 Grad in jede Richtung. Bei mir sind die auch nicht besonders übermobil, zumindest nicht in diese Richtung. Also, wenn da mehr geht, dann ja. sind die Handgelenke übermobil. Herzlichen Glückwunsch. Ein ähm, anderer Check ist zu gucken, ob man den Daumen an den Arm drücken kann. Also, quasi so. Ich kann das, wenn ich es mit Gewalt mache, aber es tut mir furchtbar weh, deswegen lasse ich es weil es eben nicht über mein Handgelenk geht, sondern nur über das Daumengelenk. Und ja, das tut mir danach für Stunden weh. Deswegen mache ich das nicht vor. Die Ellbogen. Ja, wie sieht man das jetzt am besten? So vielleicht. Also bei mir sind die ein bisschen übermobil. Also das ist diese Überstreckung nach hinten. Man sieht es am besten, wenn man das gegen eine ebene Oberfläche macht und dann guckt, wie dieser Abstand ist. Also ich habe dafür einen Pappdecker, aber ihr könnt es am besten an der Tür machen oder so. Dass es, die Tür ist nämlich üblicherweise schön eben. So, jetzt gucke ich mal, wie man es am besten kriegt, dass man das sieht. So sieht man das. Also den Oberarm auflegen und dann gucken, wie weit ihr mit dem Unterarm davon wegkommt. Ein Winkel bis 10 Grad zählt noch nicht als übermobil, alles über 10 Grad zählt als übermobil. Dann geht es weiter. Ja, machen wir mal mit der Halswirbelsäule weiter. Also, je nachdem, wie weit man halt den Kopf. Ich weiß nicht, was normal ist. Also, ich glaube. Parallel zur Schulter ist normal, wenn man weiter kann, das ist hypermobil. Das ist bei mir auch nicht so ausgeprägt. Die Schultern kann man ganz gut prüfen, indem man die Hände so quasi hinter dem Rücken zusammen macht. Also... so. Also wenn man das kann, sind die Schultergelenke Definitiv übermobil. Üblicherweise tun sich dann auch die Schultern hier so ein bisschen auskugeln. Ich mache das nochmal von der Seite, dass man die Schultern besser sieht. So. Also, ja, das ist halt, wenn es dann hier diese Kanze gibt, das ist dann ausgekugelt. Also, diese Bewegung hier, das ist quasi ein Auskugeln vom Schultergelenk. Also, wenn man den Ellbogen festhält und die Schulter nicht bewegt und kann dann aber trotzdem noch was bewegen. Aua. Ja, dann guckt sich das Schultergelenk eben aus. Das ist dann auch hypermobil. Die Wirbelsäule, das sieht man, wenn man dieses Ding hier macht, sich an die Fußzehen greifen. Üblicherweise macht man das im Stehen und guckt dann, wie weit man mit durchgedrückten Beinen mit den Fingern auf den Boden kommt. Da gibt es dann dieses Maß, das nennt sich Fingerbodenabstand oder FBA. Wenn das Null ist, zählt es als Übermobilität. Aber bei Leuten wie mir ist es sogar schon kleiner als Null. Also weil ich noch weiter runter könnte. Also wenn hier so meine projizierte Bodenfläche ist, komme ich ja auch deutlich weiter drüber raus. Pff, ist das anstrengend. Genau. Also das prüft halt hauptsächlich die Wirbelsäule, ob die halt sich überstrecken kann. Jetzt regnet es, man hört bestimmt das Prasselgeräusch auf dem Video. Das ist mir jetzt aber total egal, ich mache das Video nicht nochmal. Ich will es jetzt weg haben. Mit den Knien. Die testet man genauso wie ah, genauso wie den Ellbogen. Und zwar auf dem Fußboden am besten. Bein ausstrecken und gucken, wie weit ihr den Fuß vom Boden wegziehen könnt. Also, der Fersenabstand verboten. Auch hier wieder, bis 10 Grad ist normal, über 10 Grad ist hypermobil. Also, weil das mal halt jemand so festgelegt hat. Dann gibt es natürlich die Fußgelenke. Wenn man die, also ich weiß nicht, bei mir sind die auch nicht sehr hypermobil. Also, so, ein Winkel ist wohl noch normal. Wenn das weitergeht in irgendeine Richtung, dann sind hier hypermobil. Die Fußzehen, wenn die sich nach hinten biegen lassen, also... Da sind es keine 90 Grad, wo es normal geht, sondern nur, keine Ahnung, was sind das? Ups. Naja. Ne, doch 90 Grad gehen. Ich weiß nicht, was normal ist. Aber jedenfalls, die kleinen Gelenke von den Fußzehen sollten sich auch nicht nach hinten biegen lassen. Ähm, um, ja. Also da kann man auch gucken. Wenn das so kleine Würmchen sind, die in alle Richtungen gehen, sind die auch hypermobil. Wenn man das Hüftgelenk prüft, weiß ich überhaupt nicht. Die Sache ist halt, das so Checks, die prüfen halt alle nur immer die Gelenkbewegung entlang einer Achse. Also wenn das Gelenk sich irgendwie seitlich bewegen kann oder so, dann kriegt man das mit diesen Tests üblicherweise nicht raus. Achso, und dieses Ding mit Bein hinter dem Kopf, das kann ich... das könnte ich jetzt wahrscheinlich machen, aber es würde mir auch total wehtun, deswegen lasse ich's. Ja. Also so, wenn ihr so noch weitere Party-Tricks könnt, dann sind die auch relevant. Die Hautanzeichen sind relativ simpel eigentlich. Hallo Kamera, da unten. Also, wenn man den Handrücken nimmt und in der Mitte, also nicht über den Gelenken, sondern in der Mitte so eine Hautfalte zieht und, ja, üblich wäre, dass man fast überhaupt keine Hautfalte ziehen kann, also sowas hier ist schon dehnbare Haut, das ist... Bei mir die Dehnbarkeit ist typisch für hypermobiles Elastanlos-Syndrom. Man kann es auch auf der anderen Seite testen, hier im Handgelenk, da wo die Äderchen sind, ein bisschen weiter unten. Und dann hier kann man auch so eine schöne Falte ziehen. Ja, das ist auch quasi elastische Haut. Wenn die Haut deutlich elastischer ist, also sich noch weiterziehen lässt, ist es ein Hinweis auf. Klassisches Elastanlo-Syndrom, wo die Haut eben noch elastischer ist. Dann andere Hautanzeichen sind Dehnungsstreifen. Und zwar Dehnungsstreifen, wenn kein plötzliches Wachstum oder Gewichtszunahme stattgefunden hat. Habe ich gar nicht, kann ich euch nicht zeigen. Dann, dass die Haut besonders glatt oder weich ist. Das meine ich scheinbar nicht. Keine Ahnung, wie man das einschätzen soll. Blaue Flecken. Wenn man sehr einfach blaue Flecken kriegt, also sehr schnell schon bei niedriger Belastung, dann ist es ein vaskuläres Anzeichen. Das heißt, dass die Gefäße leicht verletzbar sind. Was gibt's noch? Genau, da gibt es diese atrophischen Narben. Aber da werde ich... Ein Foto einspielen. Genau, also das ist eine atrophische Narbe. Die sind ein bisschen unterhalb vom Level der umgebenden Haut, also die sind niedriger, eingesunken und die machen so diese ganz kleinen süßen Fältchen. Nicht unbedingt, wenn sie gestreckt sind, aber halt sobald sie, wie sagt man, entspannt sind, dann machen die diese Falten. Und das nennt sich dann eben atrophischer Narbe. Das war's dann auch, glaube ich schon. Ja, okay. Es ist viel zu warm für den Scheiß.